Guten Tag, mein Name ist Wilmar Seeger. Ich bin von der Stadtverwaltung Soest und dort für den Bereich E-Government-Koordination zuständig. Ein Punkt unserer Projekte ist die äh, Anbindung eines, eines Chatbots in den Internetauftritte der Stadt Soest oder gleichzeitig auch in das, äh, unser Bürgerportal Rathaus Online. Der Chatbot soll den Bürger helfen, Anträge zu stellen oder Dienstleistungen zu, zu erfragen. Es findet eine Anbindung in, an die Verwaltungssuchmaschine Suchmaschine statt. Also der Bürger hat die Möglichkeit, alle Infos über die Dienstleistungen der Stadt Soos zu erfragen oder aber auch, welcher Mitarbeiter für eine einzelne Dienstleistung zuständig ist. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, über den Chatbot auch eine Hundeanmeldung vorzunehmen. Es gibt eine Funktion in unserem Portal zur Hundesteueranmeldung und der Chatbot wird dem Bürger an der Stelle helfen, den entsprechenden Antrag zu stellen. Es gibt die Möglichkeit, dass der Bürger auch noch Fragen zur Hundesteuer stellt oder zur Veranlagung. Hier an dieser Stelle kriegt der Bürger entsprechende Informationen. Gleichzeitig bietet der Chat, Chatbot auch die Funktion, ähm, Auskünfte zu finden oder als verlorenen Gegenständen zu erhalten. Das findet eine direkte Anbindung an unser Online-Fundbüro statt. Und des Weiteren hat der Bürger auch die Möglichkeit, bei einer, äh, bei einer Neubeantragung von einem Personalausweis und einem Reisepass zu jedem Zeitpunkt äh, zu erfahren, wie ist der Bearbeitungsstand dieses, dieses Ausweises. Also befindet er sich momentan noch in der Produktion bei der Bundesdruckerei oder aber ist er schon zur Abholung bereit äh, im Bürgerbüro oder ist er gerade auf dem Weg zwischen den einzelnen Stellen? Das als Information zu unseren Chatbots.